Hallo meine lieben Friends. Ähm, ja, ich bin in meinem Zimmer mit meinen neuen Haaren. Auf jeden Fall, Leute. Ähm, ja, mein Zimmer ist jetzt nicht gerade so ordentlich. Das liegt daran, wie gesagt, weil wir umziehen. Aber das hier ist nicht wegen, weil wir umziehen, sondern ich habe einfach mir irgendwie gedacht, ich will etwas Neues machen. Auf jeden Fall, ich habe mein Bett weiter auf diese Seite geschoben. Das heißt, dann habe ich da mehr Platz. Jedenfalls habe ich meinen Tisch noch zum Fenster geschoben, weil da ist halt besseres Licht. Dann äh, wollte ich den Klavier ganz gerne weiter nach da schieben, aber das geht nicht. Und dann kann ich mich da nicht hinsetzen. Und dafür habe ich auch keinen weil der verschwunden ist. Alles läuft bei uns perfekt. So, mein Stundenplan. Was ist das für eine Lippe? Okay, die Farben gefallen mir, aber die Lippe gefällt mir nicht so. Das erste, was ich behalten habe. Okay, mein Tag. Mein Tag war sehr schön. Ich habe heute mein Lieb meine Lieblingssuppe gemacht. Danach habe ich mit bla, bla, bla telefoniert. Wisst ihr, ich habe da so geschrieben, Mama und ich, wir haben uns einen Film angeguckt und dann sind wir schlafen gegangen. Und das habe ich geschrieben, bevor wir einen Film geguckt haben und bevor wir schlafen gegangen sind. Machen wir weiter. Backpapier? Ich meine. Man kann, man kann ja auch einmal im Zimmer backen. Ne? Schon der Sammel Spaß dicker Buch. Das war als Fußball lief. Ich hatte fast alles fertig, doch dann hat es irgendwann aufgehört. Ja, erstmal die so eine schöne Bild von Jesus und mit seinem Esel. Also nicht. Und auf der Rückseite bin ein Akatsuki-Mädchen, das sieht man jetzt nicht. Aber ist halt ein Akatsuki Mädchen. Milena. Apropos Milena. Sie hat mir 2019 ähm, waren wir halt, also sind wir halt mit meinen Eltern, sind wir halt zu denen gefahren und wir waren halt in der Stadt, glaube ich. Und dann irgendwann 2021 hat sie mir dieses Lieblingsbild, hat sie denn in so ein Glas eingerahmt. Aber auf jeden Fall, das ist mein aller aller Lieblingsbild. Also, Machen wir weiter. Oh mein Gott, das ist so spannend! Ein weißes Blatt. Okay. In Kunst habe ich mir zwei bekommen. So. Ganz viele Blätter, mit denen ich einen Drachen gebaut habe. Ja. Das ist ein Kitas und ich hab. Oh. Okay, hey, mit der Schublade bin ich fertig, eigentlich. Hoppala. Oh yeah. Mit der Schublade bin ich jetzt fertig. Also die sieht jetzt wunder wunderschön wunder, wunder aus. Und jetzt kommt mein Tisch dran. Also zuerst äh, werde ich das hier alles entsorgen. Okay. Und jetzt kommt das. Oh mein Gott. Also das sieht echt schon komisch aus, aber auch irgendwie schön. Okay, erstmal möchte ich alle Pinktöne. Okay. Intelligenz. Jetzt muss ich alle Grautöne rein tun. Ähm, okay. ähm, machen wir weiter mit der Farbe Blau. Bei Blau muss Lila und Blau rein. Und ich habe ganz viele Blautöne. Das ist jetzt, weil ein kleiner Becher, der ist nicht so gut. Und ja, egal. <lacht> Wir machen jetzt erstmal alle Blautöne da rein, habe ich jetzt eigentlich schon auf genug gesagt. So. Eine Ewigkeit später. Bin mit dem Tisch schon fertig, aber ja, auf jeden Fall. Wir machen weiter mit meiner Fensterbank und ja. Ich weiß gar nicht, wo ich euch packen soll. Ach so, das ich jetzt einfach dahin. Und das größte Problem ist, ist dieses Ding. Und also eigentlich ist es kein Problem, aber kein Problem, aber halt. Weil es ja nicht mit den Sachen und ja, auf jeden Fall diesen Pinsel werde ich behalten, weil ich liebe es, wenn man nicht mit diesem Pinsel einfach reicht. Die drei behalten wir. Und diese Stifte werfe ich weg. Kakashi. So. Jetzt äh, kommt meine komplette Fensterbank dran. Indianer Jack. girl. Ich habe jetzt mein Bett geschafft. Boden habe ich nicht geschafft, aber das mache ich wenn dann mit meiner Mutter. Ähm, hier habe ich das auch schon gemacht. Die Fensterbank habe ich auch schon gemacht. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall tschüss, Leute.